Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. 2019 wird wunderbar!